Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Gothic 2! Francis. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier Bretter sägen, bis es auf der ganzen Insel kein Holz mehr gibt! Lass mich bloß in Ruhe! Das hast du auch verdient, du Arschkrampe, So wie du dich aufgeführt hast. So richtig dekadent. So, wo ist denn der Langschläfer? Wo ist denn der hin? Hä? Wo ist denn der Langschläfer hin? Bei wem sollten wir uns die Rüstung abholen? Was hat, was hat Greg gesagt? Ne, nicht M. Das ist was ist Was mache ich da? Bill war völlig fertig. Ja, äh... wir Ja, ich soll für Greg rausfinden, warum die Banditen. Ja... Der Pirat am Lagerfeuer braucht Grog. Warte mal. Hol ich mir mal kurz. Ich will mal. Ich hoffe. Ja, ja, ja. Äh, wo ist denn der? Oder ist das der Typ, der hier die ganze Zeit rumsägt? War es nicht morgen? Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Käpt'n. Hm. Bei wem soll ich denn nochmal die scheiß Rüstung abholen? Puh, diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Na klar doch, hier. Hier, nimm einen Schluck. Danke, Mann. Oh, was ist das denn für ein Ding? Alter, das war ja ein 10-Liter-Grog. Ey, was? Was machst du so? Ich muss mich das heißt um die gefräßige mehr, Mannschaft man hier kümmern. Deswegen stehe ich hier Tag und Nacht und brate mir einen Wolf. Dabei würde ich viel lieber am Strand und im seichten Wasser nach angespültem Treibgut suchen. Letzte Woche ist vor der Küste ein fettes Handelsschiff auf Riff gelaufen. Und die ganzen guten Sachen werden jetzt an Land gespült. Hoffentlich löst mich hier bald einer ab. Hat auf die Was ist denn mit dem gehört? passiert? Hä? Ist irgendwie in den umgekehrten Stimmbruch gekommen, oder was? Und sonst? Jetzt, wo Greg wieder da ist, werden Hä? sich die Banditen bestimmt nicht mehr trauen, uns anzugreifen. Warum spricht er so komisch? Mehr, Und sonst? Noch glauben Jetzt, wo Greg... Hä? WTF? Warum spricht denn der so merkwürdig auf einmal? Jetzt hat er so einen kleinen Schluck Helium zu sich genommen. Nicht Schluck, so einen kleinen Atmer Helium. Was denn? Nee, weißt du, was mich interessieren würde? Wo die scheiß Gerüstung ist. Die Gerüstung mit G. Ist das ja, von ab? denen hatten die Rüstung. Ich wundere mich über Zack. Gar nichts mehr. Hast du die Rüstung oder was? Ahnung. Nee. Hä? Runenmacht? Ah ja, das war dieses geile Schwert, was ich halten habe. Äh, das kann ich auch eigentlich verkaufen, weil ich das nicht brauche. Weg damit, weg damit, weg damit. Das ist Berichtstab. Das Kriegsball? Gegen, gegen der Banditen, denke ich, brauche ich auch nicht, oder? Ich mache ja schon wieder so richtig viel Kohle. Aber der hat leider keine Mana-Tränke. Keine I need mana tränke Oder war der das? Ach, Bones, genau, Bones war's. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Puh, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung? Ach ja, hier hast du sie. Seid bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt die Banditenrüstung mitten im Lager anziehe? Greifen sie mich dann an. Ich probier's mal. Ne, das ist die Piratenrüstung. Wo ist die? Da. Ne. Hä? Da. Hallöchen! Das okay, das ist den scheißegal. Waren. Wie gut ist denn die eigentlich? 35, 35. Okay, die ist scheiße. Er sagt auch nichts. Ah, die sagen alle nichts. Na gut. Dann porten wir uns mal zurück zu den Wassermagiern. Dann gebe ich bei Saturus die beiden Steintafeln ab. Wie viel Erfahrung brauche ich noch? Ah, ich brauche noch eine ganze Menge bis zum Level ab. Ich habe 11 äh, Lärmpunkte. Die könnte ich dann auch eigentlich direkt investieren. Ja, und dann gebe ich bei Satros die Steintafel ab und dann gehen wir zu den Banditen. Teleporter dann finden. Ich will meine, will meine magische Kraft steigern. Ach, ich brauche 15 LP dafür. Scheiße. Hey, du. Wegen Ra hast du etwas Neues bisher noch nicht? Ich Ach, scheiße. Ich könnte... Warte mal, scheiße. Vielleicht muss ich noch mal Greg ausfragen wegen Raven. Ich habe nämlich die Option. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht erfahren wir dann was Neues. Wegen der Relikte. ich werde sehen, ob. Ich gut. Ich will einen. Kann ich schon? Es ist noch zu früh. Nee, kann ich noch nicht. Okay, die Steinsaufen ah, nimmt los. er auch nicht. Scheiße. Und so ein Dulli! Jetzt muss ich doch nochmal Greg ausfragen gehen. Was für ein langer Fußmarsch! Ich wette, der wird dann sowieso nichts Neues zu berichten haben. Aber man kann es ja mal probieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Alles klar. Du das glaubt mir kein Mensch. Ja, ja, da ist gut. Interessiert mich nicht. Hey, okay. Mal gucken, ob die Information, ähm, Vatras reichen wird. Nee, das ist gar nicht Vatras, äh, Saturas. Wahrscheinlich eher nicht weil mein Charakter sich ja keine Tagebuchnotizen gemacht hat. Das war wahrscheinlich nicht story relevant. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha, Was, krass! Ich habe semi neue Informationen für dich. Ich hoffe, sie äh, begnügen. Sie begnügen dich. Vergnügen dich wegen? Re hast du etwas bisher noch? Nicht. Okay. Ich. Ich habe es mir gedacht. als ich kann Notizen gemacht hat. Hat er sich auch? Ähm, hat sich da auch nichts getan? So. Scheiß drauf. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ins, ins Sumpflager zu den Banditen. Auf dem Weg kloppen wir nochmal ein paar von diesen scheiß Schrecken. Weil die sich ja wahrscheinlich uns gleich wieder in den Weg stellen werden. War ich eigentlich hier schon? Ich meine eigentlich hier schon gewesen zu sein, aber ich gucke nochmal sicherheitshalber. Was? Was du die Gagst? Hm. Kann sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich meine eigentlich hier schon gewesen zu sein. Ich sehe so lauchig aus in dieser äh, Rüstung. <lacht> Warum habe ich so dünne Beine? So, dann könnten wir eigentlich direkt einen Screenshot machen. Äh, so. Huch, was? Wo? Oh, ach da. Ah, warte, warte. Mann, wieso fällt mir sowas erst nachher ein? Ich muss mir noch Tränke kaufen. Ich muss mich unbedingt mit Tränken eindecken. Und stehe ich da wieder letzte Lappen ohne Mana und krieg aufs Maul? Ey, das kotzt mich ein bisschen an, dass mir sowas immer erst im Nachhinein einfällt. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier die Tränke vertreibt. Hm. Who of you is selling drugs? Muss das ja hier sein? Nein, hä? Wo ist denn der Typ, der mit Trinken handelt? Hä? Das muss doch der sein! Muss der sein. Oder nicht, hä? Ohne Scheiß, wo ist denn der? Muss doch irgendwer. Einer von denen hat doch mit Tränken gehandelt. Hey! Kronos, das war's. Das war doch. Ja, das Lass war Kronos. Starb der Wassermagier. Schaden 65. Wie viel macht meiner? Ach, scheiße, sehe ich ja gar nicht. Aber weniger auf jeden Fall. Benötigte Stärke 35. habe ich nicht. Der hat auch nur 5... reine Mana-Tränke. Ja komm, warum nicht? Hole ich mir alle. Besser als nichts. Scheiße ey. Ich hab so wenig Mana. Das wird auf jeden Fall Klos werden. Ich muss schnellstmöglich dann bei den Banditen einen Händler für Mana-Tränke finden. Wie viel Attack hat mein Stab? 55. Ja, gut, 55, 65 ist jetzt nicht so der Unterschied. So, ich speichere mal als aber Ich habe das Bedürfnis zu speichern. Da hinten sind Blutfliegen. Boah, wie es jetzt wieder leckt hier. Sumpfgasdrohne. What? Interessantes Vieh. Naja. Da ist nicht so. Wie greift er jetzt ganz anders an mit der Waffe. ist ja ein Ding. Ach, liegt es vielleicht daran, dass ich äh, wegen der Tafel, die ich gelesen habe, die mir meinen Zweihandkampf verbessert hat, glaube ich, greife ich jetzt besser mit der Zweihandwaffe an. Schneller, stärker, faster, stronger. Aha. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Hier ist ein Versteck. Ein Trank. Yay! Spruchrolle. Lederbeutel. Ich frage mich, ob ich Kombos damit starten kann. Ja, Tatsache. Ich kann sogar eine Kombo damit starten. Nichts zu plündern. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass ich jetzt schneller angegriffen habe mit der Kombo, aber... Äh, wer weiß. So. Äh, links habe ich einen Sumpfkreis kriechen sehen. Aber eigentlich könnte ich hiervon auch einen Screenshot machen. Sieht sogar besser aus. So, okay, warte. Speichern. Scheiße. Noch ein neuer. <lacht> auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Hahaha, jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine, ja, was? aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Ja, der Synchronsprecher anscheinend äh, kurz noch mal einen neuen Versuch gewagt und die Leute haben es anscheinend äh, vergessen rauszuschneiden. Ah, <lacht> ja, lustig sowas. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich geb dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Franco, okay. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine... Wir sind ja am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Weil ihr ganz, ganz große Scheiße baut, deshalb. Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Okay. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Alles klar. Also bedeutet das, noch mehr Quests, die es zu erfüllen gilt, bevor wir dann sein Vertrauen haben. Standard. Ich weiß auch gar nicht, was er eigentlich zu meckern hat. Er hat voll den chilligen Job. Wenigstens muss er keinen gefährlichen äh, Job machen wie manch anderer. Da ich meine, hier waren auch Goblins unterwegs irgendwo. Ach, ja. Home sweet home. Ich erinnere mich noch hieran. Wichtiger Hinweis. Hey Leute! Das Zeug in der Truhen ist für Notfälle gedacht. Und es ist für alle da. Also nehmt euch nur was, falls ihr was davon braucht. Und nehmt nur so viel, wie ihr braucht. Wenn sich alle dran halten, dann klappt es auch. Fälscher. Äh, gut, dann nehme ich mal so viel, wie ich brauche. Und zwar alles. Denn ich brauche alles. Und noch viel mehr. So. Wir sind im Banditenlager. Das ich früher auch immer gesagt. Hey, was willst du da hier? Ist Franco? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also... Wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Warte, bevor ich aufmüpfig werde, werde ich erstmal ganz kurz speichern. Oh. Schick mich jetzt rein. Und äh, was, wenn ich Nein sage? selbst dann wirst du es eben bereuen. Willst du mir drohen? Du? Willst mir drohen? Es ist wohl Zeit für eine Lektion. Komm her. Ja, mach schon! Okay. Scheiße, ey, jetzt greife ich gar nicht mehr so schnell an wie vorher. Ey, jetzt greife ich gar nicht mehr so schnell an wie vorher. Ja, mach schon! Den sie. wirst du ja wohl schaffen! Nee. Nee. Ich kann auch diesen Trick gar nicht mehr machen. Also ich kann ihn schon machen, aber ich schlage jetzt ein bisschen langsamer zu. Scheiße. Okay, gut, mit dem kann ich mich nicht anlegen. Was habe ich auch eigentlich erwartet? Mit dieser Waffe ziehe ich nicht wirklich viel Schaden ab? Oder mache ich nicht wirklich viel Schaden? Dann fragen wir mal Hey, was Ramon. willst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Thorus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Torus? Nie gehört. Oh Mann, du kennst ihn nicht? Er war Chef der Gardisten im alten Torus. Lager. Er ist der Mann, der das Vertrauen von allen genießt. Er fordert die neuen Leute an und er entscheidet, ob und wann ein neuer Mann ins Lager geholt wird. Wenn du lange genug lebst, wirst du ihn kennenlernen. Na, hoffentlich nicht. Sonst erkennt er mich wieder. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Okay. Hätte ja sein können. Ich versuchte mal nicht ans Wein zu pissen, sondern mach ganz brav meine Quests. Sonst kriege ich auf die Fresse. Die machen hier keine halben Sachen. Hey, Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, <lacht> du willst eine Chance? Du kriegst deine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Fei rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilfe ihm mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Du ist ein Stück weit im Sumpf. Alles klar. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon wieder vorbei. Danke fürs Einschalten und beim nächsten Mal hauen wir Sumpf ein aufs Maul. Tschüssi!